Schlagerstar und DSDS-Juror Florian Silbereisen, 39, hat in einem Gastbeitrag in der »Bild am Sonntag« Geburtstagswünsche an Mireille Mathieu gerichtet. Die französische Sängerin wird am 22. Juli 75 Jahre alt, als er mit gerade einmal 22 Jahren zum allerersten Mal eine Samstagabendshow in der ARD präsentieren durfte und kaum jemand an ihn geglaubt habe. Hast du an meiner Seite gestanden, richtet der Sänger seine Worte direkt an seine Förderin, die er mit weltweit über 190 Millionen verkauften Schallplatten und CDs als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt bezeichnet. Ein unvergesslicher Abend in Paris. Für die frühe Unterstützung in seiner Karriere werde er der Musikerin, die damals sein, Glücksbringer, gewesen sei. Auf ewig dankbar bleiben, erklärt Silbereisen weiter. Seitdem hätten sich die zwei nie wieder aus den Augen verloren. Gerne denkt der Sänger zurück an die Einladung Matthäus zu ihrem 60. Geburtstag in Paris, bei der Silbereisen auch ihre Familie kennenlernte. Wir haben uns bestens unterhalten, obwohl ich kein einziges Wort Französisch spreche. Seit diesem unvergesslichen Abend haben wir jedes Jahr in dieser Runde zusammen auf deinen Geburtstag angestoßen. Immer mit deiner Mamen. Letztere werde in diesem Jahr das Champagnerglas, Oben im Himmel, auf Mathieu erheben. Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute und alles Liebe! 1000 Küsse! Lässt Silbereisen seinen Beitrag enden. Mit Mathieu verbindet ihn seit Jahren eine berufliche und private Freundschaft, die beiden traten mehrere Male gemeinsam auf. Unter anderem 2018 beim ARD, Adventsfest der 100.000 Lichter. Florian Silbereisen Neue Freundin? Wer ist die geheimnisvolle Frau in seinem Traumhaus? Florian Silbereisen hatte an der Trennung von seiner langjährigen Freundin Helene Fischer offenbar schwer zu knabbern. Denn während Helene schon längst mit Thomas Seitel einen neuen Partner gefunden hat, zieht Florian seitdem allein durchs Leben. Doch nun könnte sich dies offenbar ändern. Hat eine Dame es etwa geschafft bei Florian Herzklopfen auszulösen? Dies scheint tatsächlich der Fall zu sein. Den zuletzt wurde eine junge Frau häufiger in Florians Haus gesehen. Noch immer spielt Florians Ex-Freundin Helene Fischer eine große Rolle im Leben des Schlagersängers. Denn die beiden sind auch weiterhin befreundet und treffen auch beruflich sehr oft aufeinander. Besonders Florian war die plötzliche Trennung vor gut zweieinhalb Jahren schwer schwergefallen. Seitdem aus mit Helene konnte Florian seitdem keine feste Beziehung zu einer anderen Frau mehr eingehen. Doch dies könnte sich jetzt ändern. Denn offenbar hat es eine junge Frau geschafft, bei Florian für Herzklopfen zu sorgen. Allerdings hat die mysteriöse Dame rein äußerlich wenig mit Floris Ex-Flamme Helene gemeinsam.